Ja, meine Damen und Herren, wir sind äh, ja noch nicht im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit und der Öffentlich des öffentlichen Interesses in diesen zwei Tagen hier gewesen. Das ist auch gut so. Wir haben in der Eurogruppe auf der Grundlage der Kommissionsauswertung über die Haushaltspläne der Mitgliedstaaten der Eurozone beraten und eine gemeinsame Stellungnahme verabschiedet. Das Kritische dabei ist, die Haushaltskonsolidierung hat ja ein eine Reihe von Mitgliedstaaten nachgelassen. In 2016 haben wir sogar einen Schuldenanstieg. Diese Entwicklung geht klar in die falsche Richtung. Und deswegen ist die Botschaft ganz klar, bis Mai müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu erfüllen. Sonst werden weitere Schritte nach dem Vertrag erforderlich. Das ist von, von entscheidender Bedeutung, dass Europa verlässlich ist, dass die auch angewendet wird und im Übrigen, dass die Regierungen nicht der Versuchung nachgeben, jetzt das, was notwendig ist, was immer innenpolitisch nicht einfach äh, umzusetzen und durchzusetzen ist, aber es muss eben trotzdem vorangebracht werden. Äh, das Zinsniveau wird ja nicht mehr wesentlich niedriger werden, die Energiepreise auch nicht. Das heißt, man muss das freundliche Umfeld nutzen, um den Prozess der Konsolidierung voranzubringen. Für uns gilt, wir sind im laufenden Verfahren zur Aufstellung der Eckwerte. Wir haben jetzt gerade nächsten Sonntag noch irgendein Ereignis in einigen Bundesländern in Deutschland, was die, was die Vorbereitung dieser Entscheidungen ein bisschen nicht ganz leicht macht. Und auf der anderen Seite haben wir dann nächste Woche, nur die Woche, nächste Woche, denn dann kommt schon die Karwoche. So ist der Kalender eben in diesem Jahr. Wir werden sehen, was wir da, wie wir das hinkriegen. Aber jetzt sagen wir wieder alle, meine Freunde, wir müssten sich nur richtig anstrengen, dann würde dieser Kurs der Finanzpolitik auch weiter fortgesetzt werden. Also wir sind schon wieder völlig einig. Das heißt, ab Montag wird wieder Eitel, Friede und Sonnenschein, jedenfalls insoweit äh, sein. Zypern, das war ja jedenfalls formal die wichtigste Entscheidung, nicht? das ist ja wirklich auch ein, ein beachtlicher Erfolg und man muss wirklich, wir waren uns auch ganz einig, einen großen Respekt äh, vor dem haben, was Zypern geleistet hat. Das Programm läuft in diesem Monat aus. Sie brauchen keine Verlängerung des Programms, kein Anschlussprogramm. Sie haben sich mit beherztem Handel haben Sie sich, äh, auf den richtigen Weg gebracht. Und wer sich daran erinnert, wo Zypern bei Beginn des Anpassungsprogramms stand, der wird noch mehr beeindruckt sein. Im Übrigen muss man daran erinnern, von den 9 Milliarden des äh, Programms, des ESM-Programms, sind 2,7 Milliarden Euro gar nicht abgerufen worden. Das heißt, wir haben ähnlich wie bei Spanien das Programm reichlich dasiert und es wurde nicht in voller Höhe angesprochen. Der, der Bankensektor ist wieder stabilisiert, der Haushalt ist schnell konsolidiert worden. 2016 ist er ausgeglichen, die Vorgaben sind übertroffen worden, man sieht, es geht. Die Wirtschaft wächst wieder, im vergangenen Jahr 1,4, in diesem Jahr vermutlich 1,5 Prozent. Das alles zeigt, dass das der richtige Weg ist und dass die Euro-Rettungspolitik, wenn sie nur implementiert wird, äh, auch wirkt. Und äh, deswegen haben wir den griechischen Kollegen beglückwünscht zu, der erfolgreichen, äh, zu dem erfolgreichen Programmabschluss. Das ist ein wirklich erfreuliches Ereignis. Wir haben jetzt noch, noch Griechenland unter einem Programm. Das wird noch eine Weile dauern. Bei Griechenland haben wir gestern nur Informationen über die laufende Programmüberprüfung bekommen. Heute fährt die Troika wieder hin. Sie wird, ich glaube nicht, dass sie diese Woche ein Ergebnis erzielen wird. Auch da wirkt sich der Kalender relativ schwierig aus, so dass ich eigentlich davon ausgehe, dass wir bis im April, also vor den griechischen Ostern, Griechenland hat dieses Jahr sehr viel später Osterfest, also wie, als wir im weströmischen Teil, äh, dass, wir vor dem, dass wir im April äh, das äh, erreichen und dass damit Griechenland auch wieder ein Stück weit gestärkt wird im, im Vertrauen der Finanzmärkte, da ist noch viel zu tun, aber es geht ja in die, in die Richtung, das war auch das klare Signal der gestrigen äh, Eurogruppe und äh, das Wissen weiß auch der griechische Kollege und äh, Griechenland hat eine Menge auf den Weg gebracht. Verhandlungen sind wie immer schwierig. Dann haben wir heute im ECOFIN den automatischen Informationsaustausch über die, äh, in, im Rahmen der, der, der, der BEPS-Empfehlungen von OECD und G20 äh, umgesetzt in der äh, entsprechenden Verwaltungsrichtlinie. Wir haben dabei erreicht, dass, die, dass wir die, die Country by Country Reporting verpflichtend für die Sekundärgesellschaften erst ab 2017 machen. Die Primärgesellschaften müssen ab 2016, also die Mütter müssen berichten, aber die Töchter sind komischerweise immer Söhne, keine Söhne, sondern Töchter im Konzernrecht. Die müssen erst ab 2017. Das hat den Sinn, und deswegen habe ich dafür auch sehr geworben und auch viel Unterstützung bekommen, dass eine Reihe von Ländern, insbesondere die USA, Kanada, in diesem Jahr das auch umsetzen, die BIPs-Empfehlungen, sodass dann Töchter von amerikanischen Unternehmen und kanadischen nicht mehr die sekundärberichterstattung Berichterstattung machen müssen. Das nimmt eine Menge der bürokratischen Belastung weg Und deswegen bin ich froh, dass wir uns da in der, im ECOFIN verständigt haben. Dann haben wir uns mit den Länderberichten, mit den Ungleichgewichtenverfahren und mit dem europäischen Semester beschäftigt. Ich, wir haben darüber geredet, dass wir versuchen wollen, aus den Übungen, die wir hier machen, mehr Peer-Pressing zu organisieren in, in den Mitgliedstaaten, sodass wir nicht hier einfach nur unsere Papiere durchwinken und beraten, sondern dass wir auch in den, in den da brauche ich natürlich auch Ihre Hilfe in den Mitgliedstaaten die Empfehlungen der Kommission für die Länder dann kritisch diskutieren. Natürlich wird man nicht mit jeder Empfehlung einverstanden sein, das ist auch klar. Darüber kann man äh, diskutieren, aber es ist wichtig, dass wir mehr Öffentlichkeit darüber schaffen, denn das ist ein Beitrag, um die Wachstumskräfte zu stärken. Deutschland das muss ich gelegentlich meinen Kollegen sagen, hat ja mit der Steigerung der Bruttolöhne und Gehalter in, um 2,9% Prozent in 2015 und 2,6% Prozent voraussichtlich in 2016, äh, Steigerung der Löhne deutlich über dem Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja einer der entscheidenden Gründe, neben der äh, guten Lage am Arbeitsmarkt, warum die äh, private Nachfrage in Deutschland äh, diese stetige wirtschaftliche Entwicklung auch bei wachsenden Volatilitäten in den Weltmärkten stabilisiert. Im Übrigen habe ich meinen Kollegen auch sagen können, wir haben im 2015 unsere öffentlichen Investitionen um 4,2 Prozent gesteigert. Das ist auch deutlich über der Zuwachsreihe des Bruttoinlandsprodukts und des Bundeshaushalts. Das heißt, wir haben schon unsere Spielräume in dem Sinne der, genutzt. Darüber hinaus hat die Kommission auch darauf hingewiesen, in dem, in dem Tragfähigkeitsbericht, wir müssen natürlich bei unserer demografischen Entwicklung auf die Tragfähigkeit unserer öffentlichen Systeme achten. Das ist das, was ich im Tragfähigkeitsbericht vor ein paar Wochen äh, in Deutschland dargelegt habe. Wir, das ist nicht dramatisch, wir können das schaffen, aber wir haben keinerlei Grund, in den Anstrengungen nachzulassen, sondern wir müssen konsequent diesen Weg weitergehen und damit sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ja, das waren die wesentlichen Punkte. Finanztransaktionssteuer <lacht> haben wir uns gestern auf äh, die Substanz der Regelung geeinigt, wenn wir sie machen. Tja, <lacht> ich kann es nicht ändern. Ein Land ist weg, sind wir noch zehn. Die Slowakei hat uns gesagt, wir haben jetzt gerade Koalitionsverhandlungen, da war eine Wahl, nicht? Ein paar andere sagen das nicht so deutlich, aber es ist auch da so. Und äh, es gibt natürlich auch ein paar nicht ganz unerhebliche Gegenargumente in einer Zeit, wo die Finanzmärkte so volatil und, und das Zinsniveau so extrem niedrig ist. Das passt irgendwo nicht so furchtbar. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir jetzt fertig. Hans-Jörg Schelling hat mit großem Nachdruck gesagt, also er hat jetzt genug, jetzt muss man halt einigen sich. Dann haben wir die Linie definiert, das wird jetzt äh, formuliert und in drei Monaten wird man dann sehen, ob äh, wenigstens neun die Entscheidung treffen. Dann haben wir das äh, Werk erreicht. Äh, also ist glaube ich nicht ganz schlecht. So, das ist äh, das, was ich aus den Beratungen gestern und heute am Rande des Europäischen Rates zu berichten habe. Fragen Steuer, zum Steuerthema. Ähm, können Sie nur den Charakter mal beschreiben? Ist das jetzt eine, sind Sie sich da jetzt weitgehend einig über den Informationsaustausch, über die Behandlung äh, unter Tochtergesellschaft? Denn da kommt ja noch vom Parlament eine Stellungnahme und so. Also ist das, das ist ja nicht eine klassisch-politische Einigung, aber eine Verständigung. Also sind Sie da einigermaßen schon zusammen? Und Könnten Sie vielleicht auch ein Wort noch sagen, was das heißt für den jetzt neuen Vorschlag von Herrn Moskowitz, dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen über, hinaus, über eine öffentliche äh, Country-by-Country-Verpflichtung? Naja, jetzt müssen wir zunächst einmal, was wir in der, im G20 vereinbart haben, umsetzen. Nun war in G20 OECD-Rahmen, also Schrägstrich, äh, die Frage der... Sekundärberichterstattung, also durch die Töchter, wenn die Mütter nicht berichten, die war umstritten. Im, im, Im OECD G20 ist die Lösung, dass man sagt, jedes Land kann das machen, die Option besteht, aber es ist nicht verpflichtend. In Europa ist ein starker Drang, es verpflichtend zu machen. Da gibt es auch ein paar Argumente, dass wir sonst im europäischen Recht Lücken schaffen würden. Wir sind halt im europäischen Recht in einer, in einer noch engeren Verflechtung. Und dann haben wir uns schließlich nach einiger Debatte darüber verständigt, dass wir diese Verpflichtung erst ab 2017 in Kraft treten, Dann wird sie nicht mehr so, so dramatische Aus oder so große Auswirkungen haben, weil die meisten Mütter müssen dann auch... Berichten und wenn die Mutter wenn die Mutter berichtet, kann die Tochter schweigen. Das ist äh, das Schöne. Die nächsten Schritte, ja gut, das äh, wir haben viel zu tun. Denn ich habe auch ich habe ja in Shanghai gesagt und bin mir da mit Giriya, der mein wichtigster Verbündeter, Verbündeter ist, sehr einig. Der Kampf um Base Erosion Profit Shifting ist natürlich mit Beps nicht nicht für alle Zeiten beendet. Da bleibt viel zu tun. Die Innovationskraft der, der Beratungsindustrie ist stark und äh, also wird es, ein, wird es ein kontinuierliche Bemühung sein. Aber immerhin haben wir, einen, haben wir einen Anfang gemacht und ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist. Im Parlament gibt es auch einen starken Druck, im Europäischen Parlament es verpflichtend zu machen. Die Sekundärberichterstattung, die anderen 27 waren alle verpflichtet Wir haben eigentlich gesagt, nee, lass uns doch Equal Level Playing Field äh, machen mit, mit OECD und G20, wer will, kann es ja verpflichtend machen. Aber einer gegen 27, das kam mir dann auch komisch vor, zumal ich ja nun, auch wenn ich nicht so viele Statements dazu abgebe, aber ich behaupte schon, dass ich am Anfang dieser peps initiative mit George Osborne zusammenstehe. Nicht? Und deswegen hätte es mir dann ein bisschen komisch vorgekommen, wenn wir jetzt dann womöglich hier überstimmt worden wären. Denn in der Frage, diese Verwaltungsrichtlinie ist im Mehrheitsbereich, die ist nicht äh, im Steuerbereich. Herr Burgin, bitte. Also was die Bankenunion anbetrifft, haben wir heute nur den Stand der Umsetzung äh, zur Kenntnis genommen, sind darüber informiert. Da müssen ja einige noch ein bisschen was tun und diese Berichterstattung im ECOFIN hat dann immer den, den, den Nebeneffekt, dass dann so ein paar Tage vor dem ECOFIN auch noch Länder äh, machen, was sie, äh, was sie bisher nicht gemacht haben. Dann ist ich ganz entscheidend, dass man das umsetzt. Äh, die Frage... Für uns ist ja der bei, der, bei, der, bei der Vollendung der Bankenunion die Frage der, der richtigen Reihenfolge von entscheidender Bedeutung. Und dafür gewinnen wir im Übrigen auch zunehmend Einsicht und Verständnis. Bevor wir Haftung vergemeinschaften, müssen wir die Risiken reduzieren. Und da haben, haben Sie einen zentralen Punkt genannt und deswegen werden wir bei dieser Position auch auch bleiben und nun setzen wir Schritt für Schritt um und, und werden dann in absehbarer Zeit uns an die Arbeit machen, Risiken zu reduzieren. Und das ist der richtige Weg, denn in Wahrheit, ich habe das heute auch gesagt, ich habe auch dafür geworben, dass wir den informellen Rat in Amsterdam im April dazu nutzen, da hat man ja ein bisschen mehr Zeit, mal ernsthafter über die Lage der Weltwirtschaft zu diskutieren, denn wir haben natürlich enorm viele Risiken. Wir haben zwar in Shanghai ein Kommuniqué veröffentlicht, wo wir gesagt haben, ja, die Lage ist nicht so volatil, wie es die Märkte sehen, sie ist stabiler. Aber das war auch ein Stück weit äh, von dem Wunsch getragen, nicht zusätzliche Nervosität in die Märkte zu bringen. Wir haben eine Reihe von nicht einfachen Dingen, deswegen habe ich gesagt, lasst uns mal äh, seriöser, und dafür ist ein informeller Rat ja die richtige Gelegenheit, darüber reden, wie wir das Übermaß an Risiken auch angesichts der enormen geopolitischen Risiken nennt man das. Also Brexit ist auch ein geopolitisches Risiko, nicht? Wie würde ich so beherrschen, dass wir, den, bei den, bei den, wenn irgendwas dann schief geht, dann weiß es immer hinterher, woran es genau gelegen hat. Das muss man, Deswegen dränge ich darauf, dass wir vorher uns, unsere Widerstandskraft stärken. Zweite Frage war zu Griechenland. Na, Schuldenerleichterung, IWF. Und, äh, Griechenland ist auf so lange Zeit finanziert. Griechenland muss keinen Cent zinsen und keinen Cent Tilgung zahlen. <lacht> die diese, dieser Teil der Debatte ist eine Debatte um Prestige, aber nicht um, um, um Substanz. Wir haben für eine lange Zeit äh, da eine, äh, die Situation. Ich weiß schon, dass der IBF nach seinen Regeln sich schwer tut, sich mit der Kommission auf eine gemeinsame DSI zu verständigen. Aber da sind wir noch äh, ganz drin. Das Entscheidende ist, Griechenland muss das tun, wozu es sich verpflichtet hat. Das ist für Griechenland nicht einfach. Und natürlich muss man dann auch da, kann man nicht einfach nur sagen, ja gut. Äh, man blickt gar nicht links und rechts, die Situation in Griechenland ist nicht einfach, aber der Versuch, jetzt die Flüchtlingsherausforderung zum, zum Argument zu nehmen, ich habe das gestern schon beim, beim Betreten des anderen Gebäudes gesagt, der Versuch, das zur Ausrede zu nehmen, nicht äh, die Konditionalität des Programms zu erfüllen, ist natürlich total Quatsch. Wir machen ja diese Konditionalität überhaupt nicht, um ein Land zu drücken oder zu drängen. Wir machen das, um Ländern zu helfen. Wir haben bei Zypern das gemacht, es hat gut gewirkt bei allen, bei der Griechen, bei Griechenland in einem ganz außergewöhnlichen Maße. Und das muss man dann schon zwischendurch sagen. So, in Brüssel wird diese Debatte natürlich ein bisschen anders gesehen. Auch wissen Sie, Sie können gelegentlich aus den Höhen der Kommission hören. Das Beste wäre, wir hätten den IWF nicht mehr. Das ist aber nicht die Position der Bundesregierung, um es klar zu sagen. Aber daraus machen wir nicht ein, ein, ein, ein Blame game zwischen IWF und Deutschland. Das kann ich Ihnen auch. Das denken sich manche, das wäre ja ganz pfiffig. Aber da, manchmal sind wir auch schon morgens aufgewacht. Herr Musler, bitte. Nein, Ab Mittag wird das veröffentlicht. Ja, Moment, aber die Berichte sind veröffentlicht. Aber die politische Entscheidung ist in der Tat erst heute Nachmittag veröffentlicht. Jetzt wollte ich Sie fragen, äh, haben Sie denn jetzt denn schon Informationen, welche der, der schönen Nummern äh, Deutschland diesmal bekommt äh, in dieser Entscheidung? Und finden Sie diese ganze Sequenzierung so wahnsinnig üblich? Und ein wenig dazu, äh, zu den Haushaltsempfehlungen von gestern, äh, das jetzt gerade formuliert haben, ist das wesentlich äh, kerniger als das, was äh, Herr Moscovici und Herr äh, Leistung gestern gesagt haben. Da wird dann immer nur verwiesen drauf, dass im Mai dann wieder irgendwas ansteht und im November stand auch schon irgendwas an. Und äh, das ist, also ist man denn in der Eurogruppe da so weit einig, dass, falls nichts passiert, dann wirklich auch Entscheidungen äh, fallen im Mai. Naja, Sie haben es Sie beobachten es schon richtig, nicht da gibt es leichte Akzente. Akzentunterschiede, aber das kann ja nicht dazu führen, dass wir Deiselblom, Deiselblom hat die Aufgabe, die 19 Länder der Eurogruppe zusammenzuhalten, das ist eine nicht einfache Aufgabe, außerdem ist er zurzeit noch Präsident des ECOFIN und ja gut, Pierre Moscovici sie sieht die Dinge, wie er sie sieht. Und ich sehe sie, wie ich sie sehe. Und dann äh, tun wir halt da gelegentlich darüber ein bisschen ringen, das macht immer Freude. Aber am Ende, deswegen habe ich ja gesagt, Leute lasst uns mal, erstens mal, Sie haben völlig recht, die, die, die länderspezifischen Empfehlungen müssen, wenn sie einen, einen Nutzen haben sollen, auch das habe ich gesagt, Leute, müssen anders genutzt werden. Sie, und wenn Sie sagen, das soll ja auch ein Stück weit Unterstützung für uns sein, dass wir in unseren Constituencies die Reformnotwendigkeit durchsetzen. Dann muss man natürlich den Prozess auch mal darüber nachdenken, wie können wir den Prozess so organisieren, dass den in Deutschland überhaupt jemand zur Kenntnis nimmt. In dem äh, da wo die Entscheidungen getroffen werden. Genau darüber habe ich heute auch geredet, weil ich sage, das müssen wir besser machen. Äh, wir sind auch nicht in allen in der Umsetzung aller länderspezifischen Empfehlungen vorbildlich. Das ist wahr. Da muss man dann gelegentlich auch die Chance haben, darüber zu diskutieren, warum aus der Sicht eines Mitgliedslandes diese Empfehlung vielleicht gar nicht so, äh, so richtig ist. Das heißt, ich finde, äh, wir müssen einen Prozess organisieren, wo wir offen auch unterschiedliche Meinungen darüber äh, austragen. Und daraus das Beste machen. Das ist für das, was ich äh, versuche zu erreichen. Das hat auch viel Zustimmung gefunden. Jetzt wollen wir hoffen, dass der Anstoß gute Frucht bringt. Da war eine Nachfrage, Herr Bogen. Ja, genau. Ähm, ich wollte Sie noch fragen, wie es die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels Durchdienstgipfels gibt. Äh, Hätten Sie sich gewünscht, dass äh, vielleicht schon mehr Erfolge äh, erreichbar gewesen äh, wären? Nein. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe mir das Kommuniqué angeschaut, ich finde, dass das ein beachtlicher Erfolg ist, der Bundeskanzlerin. Und ich kann eigentlich nicht so richtig äh, Blockade erkennen. Sie haben jetzt nicht die abschließende Entscheidung getroffen, sondern Sie haben gesagt, das machen wir nächste Woche, 18 17 18er, à la Aber wenn man sieht, wo wir herkommen, ist das doch ein, ein beachtlicher Schritt. Also ich bin froh, dass es der Kanzlerin gelungen ist, äh, mithilfe einiger TUS Kommission, mit ihren intensiven Beratungen mit der türkischen Regierung wieder und wieder die Sache so auf, den, äh, auf, auf das Geleis zu bringen, dass die Chancen, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen, besser werden. Aber gelöst ist es noch nicht. Das hat auch niemand von den gipfelteilnehmern gesagt. Aber gemessen an dem, wo wir am Sonntag waren, ist doch ein beachtlicher Erfolg. Letzte Frage, Frau Steinhauser. Haben Sie gesagt, okay, da nur um wir haben im Sommer gesagt, weil es den Wunsch gab, dass wir uns im Zusammenhang mit der Review darüber unterhalten, aber wir haben nicht eine Vereinbarung getroffen. Mein, und ich meine ehrlich gesagt, ich habe kein richtiges Argument für, die deutsche, für, den, für den deutschen äh, Gesetzgeber. Und für die deutsche Öffentlichkeit, für die ich ja irgendwie eine Verantwortung für, haushaltsmäßig habe, dass wir jetzt, wo bis 2025 das überhaupt keine Rolle spielt, äh, uns, dass wir das in den, in, den, in, den, in den Fokus der Debatten führen. Das, Im Fokus der Debatte muss sein, dass Griechenland Schritt für Schritt umsetzt und dass wir dabei helfen, was immer wir können. Und nicht, dass man auf das andere, auf, auf das Nebengleis geht und sagt: jetzt haben wir ein Dead Release. Das machen wir wieder nichts. Das ist genau der, die, die, der Fehler, aber ja, es wird, wird noch ein paar Diskussionen geben, das ist mir auch klar. Aber das, äh, ich glaube, wir haben gute Argumente. Wir, wir, es kann ja nun wirklich niemand bestreiten, dass Deutschland gegenüber Griechenland nicht am wenigsten Solidarität äh, leistet. Also um es mal in, in alemannischem Understanding zu sagen. nicht? Ne? Herr Minister, dürfen wir noch eine letzte Nachfrage ja, von Frau Rech vom ZDF nehmen. ja ersten Mal schon erstens mal stehen die nicht im Kommuniqué. Also die eilen. der türkische Ministerpräsident, glaube ich, sagt hätte gerne 3 Milliarden. Aber zugesagt ist es offensichtlich nicht worden. Steht nicht im Kommuniqué. Zweitens, warum die ersten 3 Milliarden so lang dauern. Na ja gut. Wir haben im, im ECOFIN im Dezember in einer von mir veranlassten Tischumfrage eigentlich die 3 Milliarden schon gehabt. Und sah auch ganz gut aus. Dann hat erst einmal ein Mitgliedsland, das, das kommt vor in Brüssel, habe schon vergessen, wer es war. Das genutzt, um zuerst einmal das zu blockieren. Und dann ging es weiter. Und jetzt geht es auch so in der Abwicklung. Europ Europa ist in, solch, in der Umsetzung solcher Dinge manchmal langsam. Die Flüchtlingslage hat aber nicht so viel Zeit gehabt. Deswegen haben wir immer gedrängt. Ich glaube, Herr äh, David Ollio hat ja gesagt, es sei immer noch kein Geld geflossen. Da kriegst du leicht, muss, muss man sich beherrschen. Und man fragt ja, warum eigentlich nicht? Wir haben unseres getan. Das Geld ist da im EU-Haushalt. Die, Mitglied die, die, die Mitgliedstaaten haben sich alle committet für die nationalen Beiträge. Und jetzt kann es ja nicht wahr sein, dass es nochmal ein Jahr geht, bis der erste Euro nach die Türkei fließt. Das wäre nicht so richtig hilfreich.